Liebe Landsleute, liebe Kameraden, Freunde und Unterstützer, ich wünsche Ihnen und uns allen ein erfolgreiches und gesundes 2019. Ein anstrengendes und für unsere Heimat wieder einmal nicht angenehmes Jahr liegt hinter uns und auch das neue Jahr verspricht nicht besser zu werden. Die Lage, in der sich unser Volk und unser Land befinden, lassen Freudensprünge wahrlich nicht zu und so waren die Raketen zu Silvester wohl wirklich eher ein Symbol für die Vertreibung von bösen Geistern, von denen wir mehr als genug im Lande haben. Massenarbeitslosigkeit und sozialer Niedergang sind Themen, die uns auch im neuen Jahr begleiten werden und viele Familien werden auch 2019 nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Während immer mehr Betriebe schließen, die Produktion ins Ausland verlagern oder auch hier in Deutschland der modernen Sklaverei in Form von Leiharbeit frönen, werden die Schlangen an den Tafeln immer länger. In einigen Regionen NRWs mussten sogar Kindertafeln eröffnen, damit die Schwächsten unserer Gemeinschaft wissen einmal am Tag etwas zu essen haben. Ein modernes soziales und gesundes Land sieht anders aus. Zudem muss sich unser Volk immer stärker gegen Angriffe auf seine Art, seine Kultur oder sein biologisches Fortbestehen zur Wehr setzen. Genderideologen, die uns entgegen aller Naturgesetze erzählen wollen, dass Jungen nicht mehr Jungen und Mädchen nicht mehr Mädchen sein müssen oder Arbeitgeber, die seit Neujahr in ihren Stellenanzeigen nun auch nach einem sogenannten dritten Geschlecht fragen müssen, sind dabei nur die Spitze des Wahnsinns. Familien in ihrer bewährten Form aus Vater, Mutter und Kindern haben mit immer stärkeren Problemen zu kämpfen und man kommt sich heutzutage schon als Außerirdischer vor, wenn man nicht zu den sogenannten Patchwork-Families zählt. Man muss Frauen schon Respekt zollen, die sich in der heutigen Zeit bewusst dazu entschließen, Kindern das Leben zu schenken, denn die Zukunft sieht wahrlich nicht rosig aus. Zu Beginn meiner Ansprache habe ich uns vor allem ein gesundes neues Jahr gewünscht. Auch dies ist heute leider nicht mehr selbstverständlich. Wissen Sie, über wie viele sogenannte Einzelfälle wir in der Vergangenheit lesen mussten? Wissen Sie noch, wie viele Überfälle, Vergewaltigungen und Messeangriffe es in der Vergangenheit von Fremdländern, Nachfries und angeblich Schutzsuchenden gegeben hat? Nein? Dann liegt es daran, dass wir eigentlich jede Woche von neuen Fällen lesen oder hören müssen und es schon traurige Gewohnheit geworden ist, dass unsere Frauen abends nicht mehr alleine auf die Straße und unsere Kinder nicht mehr friedlich in ein Freibad gehen können. Auch sollte man in Deutschland die Umgebung von Bahnhöfen meiden. Wie schnell wird man dort eine Treppe heruntergefallen oder als Obdachloser auf einer Bank angezündet? Deutschland und Europa werden geflutet. Geflutet von Personen, die hier nicht hingehören und die auch kein Recht haben, hier zu sein. Die Politik der offenen Grenzen ist eine Gefahr für unseren Kontinent, unser Land, unsere Art, Kultur, Rasse und nicht zuletzt für Leib und Leben. Die Herrschenden der Systemparteien zerstören alles, was in Jahrtausenden gewachsen und mit dem Schweiß und dem Blut unserer Vorfahren erkämpft wurde. Die Ratifizierung des UN-Migrationspaktes durch die BRD-Regierung im letzten Jahr setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Am Volk vorbei und gegen den Willen der Mehrheit soll hier die planmäßige Überfremdung und die systematische Landnahme in Stein gemeißelt werden. Doch es ist nicht alles nur negativ oder hoffnungslos. In immer mehr europäischen Ländern werden nationale Kräfte gewählt oder sitzen bereits in Regierungsverantwortung und wehren sich gegen diesen Wahnsinn. Auch in Deutschland wachen die Bürger nach und nach auf. Viele Bürgerinitiativen haben sich auch in NRW gegründet, die ihren Protest auf die Straße tragen und dabei von der NPD unterstützt werden. Im Europaparlament und in den Kommunalparlamenten, wo unsere nationalen Mandatsträger vertreten sind, betreiben wir eine konsequente Politik für Volk und Land. Und auch in Zukunft steht die NPD für eine Politik, die an den Interessen der einheimischen Bevölkerung ausgerichtet ist. Damit dies so bleibt, benötigen wir aber ihre Hilfe. In diesem Jahr finden Europawahlen statt und auch die NPD möchte wieder mit einer starken Stimme nach Brüssel ziehen, um den Herrschenden auf die Finger schauen und hauen zu können. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir nicht nur ihr Kreuz auf dem Stimmzettel, sondern auch ihre Unterschrift, damit wir überhaupt auf dem Wahlzettel stehen dürfen. Ich bin mir sicher, dass wir diese undemokratische Hürde zusammen mit Ihnen meistern werden. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute für die Zukunft und hoffe auch Sie bald im Widerstand begrüßen zu dürfen. Gemeinsam für ein nationales, freies, weißes und souveränes Deutschland in Europa.